Ja, was machen Kinder gerne? Sie spielen gerne, sie sind gerne in der Natur, sie lieben den Wind, die Sonne, das Meer, sie entdecken gerne, sie entfalten sich gerne aus ihrer eigenen Kraft. Kennst du das noch, als du noch ein Kind warst? Und was machen wir jetzt? Wir schubsen diese Kinder in ganztagsschulen, in... Alte Systeme, die für Sie nicht mehr passig sind. Wir sagen Ihnen, dass Sie eine lese rechtschreibschwäche haben. Wir sagen Ihnen, dass Sie ADHS haben. Wir sagen Ihnen, irgendwie sind Sie behindert und irgendwie sind Sie nicht richtig. Glaubst du das wirklich? Oder findest du nicht auch, dass es jetzt Zeit ist, einen neuen Weg zu gehen, Müssen wir das unseren Kindern immer noch zeigen, was uns schon nicht gefallen hat? Ich lade dich herzlich ein. Ich bilde ab Januar Lerncoaches aus. Es ist so wichtig, dass man selbst ein Lerncoach wird, damit man die Kinder auch besser verstehen kann, dass man hinter, hinter sie schauen kann, dass man... Ähm, ja, eine gewisse Menschenkenntnis hat und somit dem Kind die Möglichkeit gibt, seine Potenziale zu entfalten. Wenn du so jemand bist, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Ich mache sehr gerne mit dir auch ein persönliches Zoom-Gespräch und höre dir einfach mal zu, was du so für ein Problem hast. Und wir finden vielleicht auch für dein Kind eine Lösung. Okay, tschüss!